Müller. Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich mal Aber da gibt es leider...